Wie eine solche aussieht, haben wir im letzten Video schon gesehen. Wir sagen einfach, if Exponent gleich 0. Und fast so können wir das dorthin schreiben. Ganz genauso kann es leider nicht aussehen. Da fehlt noch ein bisschen was an Syntax. Da fehlen noch diese Klammern und noch ein paar weitere Dinge. Aber das kriegen wir später. Hier ist das alles noch ein kleines bisschen vereinfacht. Genauso vereinfacht ist im Moment noch das Schreiben. Genau wie das Lesen mit read, vereinfache ich hier das Schreiben mit write.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 Wenn hingegen die Antwort auf die Frage, ob der Exponent gleich 0 ist, nein gewesen ist, müssen wir unsere Schleife betreten. Wir sollen also jetzt Ergebnis auf Basis mal Ergebnis setzen. Wie das geht, hatten wir auch im letzten Video schon gesehen. Da können wir einfach sagen, Ergebnis gleich Basis Stern mal Ergebnis. Das ist genau die kurze Schreibweise für das, was da eben noch stand. Basis mal Ergebnis soll also gerechnet werden, also der derzeitige Wert von Basis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 Wir laden die HTML-Datei wie üblich in unseren Editor, um sie zu bearbeiten. Ich gebe ihr den Titel potenzieren und möchte auch eine entsprechende Überschrift oben auf der Seite stehen haben. Damit haben wir sozusagen unsere Datei fertig. Naja, natürlich noch nicht ganz. Jetzt müssen wir natürlich anfangen, da auch tatsächlich etwas hineinzuschreiben. Zunächst entfernen wir diese Tags hier, die wir nicht brauchen. Stattdessen wollen wir hier nun ein Programm hineinschreiben. Dazu lernen wir als allererstes wieder ein kleines bisschen HTML. Wir lernen nämlich ein neues Element kennen, das Script-Element. Dafür brauchen wir wie immer ein öffnendes Script-Tag und ein schließendes Script-Tag dazu. Und zwischen diese beiden schreiben wir dann unser JavaScript-Programm. Wir nehmen jetzt einfach unser JavaScript-Programm, das wir eben schon auf der Folie geschrieben haben, und kopieren das kurzerhand hier hinein. Ich habe das wieder einmal vorbereitet, damit ihr mich nicht beim Tippen zugucken müsst. Wir sehen hier also nun, wie ein in JavaScript geschriebenes Programm in eine HTML-Datei eingebettet werden kann. Wir schreiben unser JavaScript-Programm in ein Script-Element hinein. Innerhalb dieses Elements steht dann kein HTML, so ähnlich wie zwischen Style-Tags ja auch kein HTML, sondern CSS-Stand. Die JavaScript-Anweisungen, die hier nun zwischen den Tags stehen, werden dann vom Browser genau an dieser Stelle ausgeführt. Eine kurze Anmerkung noch zur Struktur. Wir haben im Head nichts geändert. Natürlich haben wir einen Titel angegeben, aber dort sonst nichts weiter gemacht. In den Body aber fügen wir unser Programm ein. Das werden wir meistens so machen. Aber manchmal werden wir auch oben im Head JavaScript-Programmcode haben. Das aber kriegen wir später noch. Im Moment schreiben wir unseren Programmcode erst einmal nur in den Body hinein. Dann können wir dieses Programm jetzt einmal ausprobieren. Ich habe die Datei gerade schon gespeichert. Dann kann ich sie nun im Browser laden. Und jetzt sehen wir, was passiert. Hier ist nun dieser kleine Dialog aufgepoppt, in dem das Wort Basis steht. Eben genau das, was wir hier geschrieben haben. Dort können wir nun zum Beispiel die Zahl 5 eingeben. Und einmal auf OK klicken. Es erscheint ein weiterer Dialog, in dem das Wort Exponent steht. Also genau das, was wir hier geschrieben haben. Das ist also unsere zweite Prompt-Anweisung. Hier können wir jetzt beispielsweise eine 4 eingeben. Und wenn wir dann auf OK klicken werden die weiteren Anweisungen unseres Programms ausgeführt. Die Variable Ergebnis wird deklariert, dann findet die Überprüfung statt. Da wir 4 als Wert für den Exponenten angegeben haben und dieser Wert nun in der Variablen Exponent steht, wird nicht dieser Ast ausgeführt, sondern wir gehen in den else zweig Was dort passiert, hatten wir uns ja schon überlegt. Es wird die 5 viermal hintereinander mit sich selber multipliziert und der Exponent Schritt für Schritt heruntergezählt, sodass in der Variablen Ergebnis schließlich 625 und in der Variablen Exponent der Wert 0 steht. Dann verlassen wir die Schleife hier und das Ergebnis wird ausgegeben. Das heißt, 625 sollte gleich in diesem Dokument erscheinen. Ich klicke also jetzt hier auf OK und tatsächlich, es klappt. Es erscheint oben die Überschrift erster Kategorie und darunter die Ausgabe unseres kleinen Programms. Soweit, so gut, möchte man denken. Tatsächlich aber ist das noch nicht korrekt, was wir gemacht haben. Um zu sehen, was hier noch schief läuft, obwohl alles okay aussieht, untersuchen wir das Dokument genauer. Im Menü Anzeigen finden wir unter Entwickler die Möglichkeit, Elemente zu untersuchen. Jetzt sehen wir hier unten unsere Webseite, wie sie tatsächlich generiert worden ist. Hier sehen wir den Body darin die Überschrift erster Kategorie potenzieren und dann das Skript. Das können wir aufklappen und dann sehen wir den ganzen Code, den wir geschrieben haben. Das interessiert uns im Augenblick aber gar nicht. Darunter sehen wir dann in den Anführungszeichen etwas, was wir gar nicht explizit geschrieben haben. Das ist die Ausgabe, die wir mit DocumentWrite vorgenommen haben. Und da haben wir jetzt ein kleines Problem. Denn hier steht jetzt einfach eine 625 so nackt im Body herum. Wir haben also gar kein gültiges HTML produziert. Wir müssen aber immer dafür sorgen, dass wenn wir etwas in den Body oder generell in ein HTML-Dokument hineinschreiben, wir dort gültiges HTML produzieren. Das bedeutet, dass wir nicht einfach eine 625 oder irgendeinen anderen Zahlenwert hineinschreiben können oder auch irgendeinen Text. Wir müssen vielmehr dafür sorgen, dass um unsere Ausgabe geeigneter gültiger HTML-Code steht. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, besteht darin, dass wir etwas machen, von dem ich eben noch behauptet habe, dass wir das nicht tun. Wir schreiben nun eben doch HTML-Code hier hinein. Allerdings können wir den nicht einfach so in das Script-Element schreiben. Aber wir können mit der JavaScript-Anweisung DocumentWrite nicht nur Zahlen, sondern auch Text und tatsächlich auch HTML-Code ausgeben. Und genau das machen wir nun. Wir schreiben dort mit Document.Write einfach ein HTML-Tag hinein, nämlich ein öffnendes P-Tag. Dann kopieren wir diese Zeile kurzerhand. Und schreiben hier unten als allerletztes noch ein schließendes p-Tag. Wir speichern die Datei, die Datei und laden die Seite hier drüben erneut im Browser neu. Jetzt gebe ich beispielsweise einmal 5 und 0 ein. Dann landen wir in dem ersten Ast hier oben. Es sollte also 1 ausgegeben werden, das ist auch tatsächlich passiert. Und wir gucken uns noch einmal unser Dokument an und dann sehen wir, dass die 1 hier jetzt innerhalb von p steht. Wir haben also jetzt gültiges HTML produziert. Hätte ich eben 4 als Exponent eingegeben, würde natürlich 625 zwischen den p stehen. Korrekt ist das nun also schon einmal im Gegensatz zu der ersten Variante, die ich vorgestellt hatte. Jetzt können wir das Ganze aber noch ein bisschen hübscher machen. Wir könnten dem Benutzer ja auch mal anzeigen, was da gerade gerechnet wurde. Das könnten wir in eine separate Document-Write-Anweisung hineinschreiben. Wir können das aber auch kurzerhand hier hinten anhängen, indem wir an das p-Tag noch etwas hinten dran schreiben. Und da möchte ich nun gerne schreiben, Basis hoch Exponent. Dann schreibe ich hier hinein Basis. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir etwas hochstellen können. Da lernen wir wieder ein neues Tag kennen. Das heißt kurz sub für superscript, also hochgestellte Schrift. Der Exponent soll nun hochgestellt werden und dann beenden wir die hochgestellte Schrift mit dem schließenden Subtag. Dahinter hätte ich dann gerne noch ein Gleichheitszeichen. Nun laden wir die Seite im Browser wieder neu, um uns das anzusehen. Wir rechnen wieder 5 hoch 4. Und dann steht der Basis hoch Exponent gleich 625. So hatte ich mir das aber gar nicht vorgestellt, sondern wollte dort stehen haben, 5 hoch 4 ist gleich 625. Zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Datei erstellen, wissen wir aber ja noch gar nicht, was der Benutzer eingeben wird. Aber in dem Moment, in dem diese Anweisung ausgeführt wird, wissen wir natürlich, welche Werte der Benutzer eingegeben hat. Und die haben wir in den beiden Variablen Basis und Exponent gespeichert. Wir wollen hier also nicht das Wort Basis, also die Zeichenfolge BASIS -S, ausgeben, sondern den Wert der Variablen Basis. Das machen wir, indem wir den Namen der Variablen außerhalb der Anführungszeichen schreiben. Und das machen wir mit dem Exponenten genauso. Aber so funktioniert das leider auch noch nicht, weil man diese Dinge hier nicht einfach hintereinander schreiben kann. Wir müssen die einzelnen Bestandteile p, Basis, Sub, Exponent, Subgleich hintereinander hängen. Dafür verwendet man das Pluszeichen. Die diversen Pluszeichen hängen jetzt alles das, was hier hintereinander steht, aneinander, also an das p-Tag, den Wert der variablen Basis, dahinter dann das öffnende Subtag, dahinter dann den Wert der variablen Exponent, dahinter dann das schließende Subtag mit dem Gleichheitszeichen. Jetzt wird nicht mehr das Wort Basis in unser Dokument geschrieben und auch nicht das Wort Exponent, sondern der Wert der variablen Basis wird genommen, weil das eben nicht innerhalb von Anführungszeichen steht. Und für den Exponenten natürlich genauso. Wenn wir das speichern, hier drüben noch einmal erneut laden und wir rechnen wieder 5 hoch 4, dann steht da jetzt tatsächlich 5 hoch 4 ist gleich 625 und das ist genau das Ziel, was wir erreichen wollten. Kurz zusammengefasst, ganz wichtig ist, dass wir immer gültiges HTML erzeugen müssen. Das erreichen wir durch diese beiden Anweisungen, die wir hier jetzt nachträglich eingefügt haben. Und wir können hier in diese Document-Write-Anweisungen wieder HTML-Code schreiben, den wir wiederum mit Werten mischen können, die aus unserem Programm herkommen. So können wir nicht nur einfach einen statischen Text in unser Dokument schreiben, sondern Inhalte abhängig von dem hineinschreiben, was der Benutzer eingegeben hat. Denn es ist natürlich viel schöner, wenn der Benutzer beispielsweise seinen Namen eingibt. Wenn wir ihn in unserem Programm nach seinem Namen fragen, dann können wir ihn anschließend mit dem eingegebenen Namen begrüßen.